Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute anlässlich der Zahlen für das erste Quartal 2021 von AstraZeneca. Und darüber hinaus möchte ich nicht nur über ja, die famosen Zahlen des ersten Quartals, um es mal ein bisschen ja, übertrieben hier darzustellen, aber die Erwartungen wurden schon übertroffen, das muss man konstatieren. Deswegen äh, dazu gleich mehr möchte ich noch darüber sprechen, was eine neue Studie bestätigt hat hinsichtlich der Wirksamkeit von AstraZeneca äh, im Vergleich zu Biontech ähm, und das ist durchaus eine Fundierte Studie mit sehr, sehr vielen Teilnehmern, über 300.000, also hat schon Aussagekraft, wurde wissenschaftlich, glaube ich, noch nicht komplett äh, validiert, verifiziert von einer unabhängigen Instanz und noch in keinem wissenschaftlichen Magazin veröffentlicht, aber äh, findet bisher doch durchaus breite Anerkennung in den Kreisen der derzeit doch eher auch zerstrittenen äh, Wissenschaft und dementsprechend äh, hat es, ja, Stand jetzt auch schon seine Validität an die Ergebniskraft dieser Studie zu glauben. Die stelle ich gleich vor und wir schauen natürlich auch auf AstraZenecas Wachstumsbereiche. Also all das gleich nach dem Intro. Bleibt dran, abonniere gerne den Kanal für weitere Videos, damit du die nicht verpasst und ja, weiter geht's. Kommen wir nun zur ersten Frage des Videos und zwar, warum der AstraZeneca-Impfstoff so unbeliebt ist. Denn bei der ohnehin ja schon emotional aufgeladenen Debatte über die Impfpflicht oder auch über mögliche Nebenwirkungen langfristiger Natur, kam es bei AstraZeneca sowohl durch vereinzelte Allergiereaktionen bzw. diese Blutgerinnselproblematik von Geimpften, mit teils tödlicher oder aber lebensgefährlicher Folge, welche jedoch, muss man auch sagen, mit einer extrem geringen Wahrscheinlichkeit aufgetreten ist, ähm, als auch durch ja, eine schlechte medienwirksame Darstellung auf Seiten der Gesundheitsinstitutionen und der Politik, ja, kam es zu einem Imageproblem des Impfstoffes von AstraZeneca, zumindest in Deutschland. Und damit meine ich in diesem Fall vor allem die Tatsache, dass der AstraZeneca-Impfstoff schon sehr, sehr schnell als Impfstoff zweiter Klasse degradiert, stigmatisiert wurde. Nur weil er, äh, ja, er bei älteren Altersgruppen in den Vorstudien nicht ausreichend verabreicht wurde und die Wirksamkeit vermeintlich geringer war als beim Konkurrenzimpfstoff von BioNTech und Pfizer. Ich hatte eben das Wort vermeintlich in den äh, Mund genommen, weil es derzeit ähm, eine neue Studie gibt, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber zunächst möchte ich noch einmal auf die Präferenzquote von AstraZeneca eingehen und zwar ist es dort so, dass 33% am liebsten mit dem Vakzin von Biontech geimpft äh, werden würden, 5,8% äh, von äh, dem Moderna-Impfstoff und nur 2% des Vakzins von AstraZeneca. Und der Rest hat in der Umfrage keine Präferenz. Und jetzt kommen wir halt eben schon angeteasert ähm, dazu, ob der AstraZeneca Impfstoff und dessen Unbeliebtheit denn gerechtfertigt ist, sind diese Zweifel an der Wirksamkeit, äh, an den Nebenwirkungen. Oder besser gesagt, Kritik ist sie gerechtfertigt. Und dazu wurde nun eine aussagekräftige Studie veröffentlicht, in der die beiden Impfmittel hinsichtlich ihrer Wirkung in einem Zeitraum von drei Wochen keinen Unterschied aufwiesen. Bei beiden Impfstoffen war nach drei Wochen die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 um 65 Prozent, also um zwei Drittel gesunken. Allerdings sollte man dieser Studie noch nicht als absoluten Beweis für die gleiche Wirksamkeit der beiden Impfstoffe sehen, da bezüglich der zweiten Impfdosis noch keine breit angelegte Studie vorhanden ist und die eben vorgestellte Studie selbst noch in keinem wissenschaftlichen Magazin erschienen, respektive noch nicht von einem von einer unabhängigen Instanz aus Wissenschaftlern geprüft wurde. Soweit erstmal zur aktuellen Situation hinsichtlich der Qualität bei der Impfstoffe. Und nun schauen wir darauf, wie stark die Produktion des Corona-Impfstoffes AstraZeneca zu einem über den Erwartungen äh, des äh, Gewinns, äh, ja zu einem Gewinn, der über den Erwartungen liegt, verholfen hat. Und die Antwort ist gar nicht... Denn AstraZeneca hat verkündet, während der Pandemie den Impfstoff zu Selbstkosten zu vertreiben. Und da könnte man jetzt die Frage stellen, ist es damit irrelevant, wie gut der Impfstoff im Vergleich zu seinen Konkurrenten abschneidet? Und auch da lässt sich die Antwort äh, ja ausstellen, nein, denn langfristig wird Corona vermutlich genauso wie die Grippe immer wieder kommen und sich immer wieder auch leicht verändern, sodass auch nach der Pandemie Leute noch gegen Covid geimpft werden müssen und der Impfstoff ebenfalls für gewisse Mutationen modifiziert werden oder angepasst werden muss. Und wie sich dieser ähm, Covid-Impfstoff jetzt langfristig für AstraZeneca als Gewinnertragsquelle macht, das bleibt erstmal abzuwarten. Aber Fakt ist ja, dass AstraZeneca durch die Produktion zu Selbstkosten auf jeden Fall schon mal ihr Image aufpoliert hat, was beim Pharmakonzern ja durchaus sehr hilfreich sein kann. Und darüber hinaus könnte der Impfstoff in Zukunft zur Impfung in Entwicklungsländern eingesetzt werden, da er deutlich günstiger ist als BioNTech oder Moderna und darüber hinaus deutlich einfacher in der Disposition, in, in der Lagerung und somit letztendlich auch in der Praktikabilität des Impfens gegenüber, wie gesagt, BioNTech. Und ja, durch diese weniger stark spezifischen Anforderungen für die Disposition und Lagerung ist natürlich auch deutlich äh, machbarer dafür zu sorgen, dass die Menschen in Entwicklungsländern, wo die Infrastruktur nicht so gut ist und wo auch das Geld fehlt, äh, für ausreichend Impfungen zu sorgen. Als ich AstraZeneca das erste Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, ob diese ja lediglich wegen dem Impfstoff, Corona in ihrem Kurs, den du hier siehst, so rausgebrochen sind im Juli, August 2020 oder ob sie unabhängig vom Corona-Impfstoff ein bereits profitables Geschäft haben und in welchen anderen Bereichen der Pharmazie sie zusätzlich eine gute Marktstellung haben. Und die Antwort ist hier auf jeden Fall ja, sie haben auch durchaus ein profitables Geschäft und auch durchaus eine gute Marktstellung in gewissen Bereichen. Aber kommen wir zurück auf den Umsatzerlös tatsächlich vom Corona-Impfstoff. Der betrug nämlich 275 Millionen US-Dollar äh, im ersten Quartal 2021 und betrachtet man den Gesamtumsatz im ersten Quartal 2020, ähm, dann kommt man auf den Wert 7,3 Milliarden US-Dollar, sodass sich hier dann doch durchaus ein geringes Gewicht des Covid-Impfstoffes in der Umsatzallokation niederschlägt. In einer Zeit, in der Leute weniger zum Arzt gehen, um sich vor Corona zu schützen und notwendige OPs aufgeschoben werden, aufgrund leider den lebensgefährlichen Corona-Verläufen, sollte man denken, dass das Geschäft für die Pharmakonzerne weniger gut läuft seit Beginn der Pandemie, weil ja auch nochmal dazu kommt, dass natürlich durch die verschiedenen Corona-Maßnahmen und den damit ja eigentlich immer einhergehenden auch Kontaktbeschränkungen die generelle Gefahr oder Wahrscheinlichkeit von der Übertragung einer Krankheit, einer Infektion, wie zum Beispiel Grippe selbst, ähm, auch noch drastisch reduziert wurde. Aber auf die ganzen, ähm, sage ich mal, psychischen Erkrankungen und natürlich auch durch die eingeschränkte Lebensweise und ja, da muss man natürlich immer schauen, da gibt es natürlich auch wiederum Potenzial für Bereiche der, der Neuroarzneien. Und auch da hat natürlich AstraZeneca eine gewisse Fachkompetenz, würde ich mal sagen. Und genau aus diesem Grund hat die Aktie auch ja, die Gewinnerwartung übertroffen. Bereits im Jahr 2020 hatte sie ja den Gewinn pro Aktie von im Jahr 2019 ähm, 1,03 US-Dollar auf 2,44 US-Dollar anheben können. Und im ersten Quartal 2021 setzte sich das Gewinnwachstum dann weiter fort. Der Gewinn pro Aktie betrug in den ersten drei Monaten dieses Jahres 1,63 US-Dollar. Das ist ein Anstieg um 55% und ein Betrag, der in einem Quartal erreicht wurde, aber trotzdem höher ist als der Gesamtbetrag im Jahr 2019. Erstaunlich dabei ist auch, dass AstraZeneca ohne den Corona-Impfstoff sogar 3% mehr Gewinnwachstum pro Aktie aufweisen hätte können. Ja, Zurück angekommen beim Thema Impfstoff sei hier der Vollständigkeit zugute noch erwähnt, dass auf AstraZeneca möglicherweise im Zuge eine, eines potenziellen Vertragsbruches mit der EU hohe Prozesskosten und möglicherweise Strafzahlung auf AstraZeneca zukommen können. Der Vorwurf auf Seiten der EU ist hier eine vertragswidrige Bevormundung der Briten und das ist ja, auch nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man einfach mal bedenkt, dass AstraZeneca 1999 durch die Fusion des bereits 1913 gegründeten schwedischen Konzerns Astra mit dem britischen Unternehmen und wer hätte das gedacht, Zeneca fusionierte und entstand. Sollte dieses Worst-Case-Szenario einer wirksamen Klage der EU eintreten, ist AstraZeneca dennoch gut aufgestellt, was die Finanzierungsfähigkeit angeht. Zumindest wenn man den Prognosen von CEO Pascal Serio Glauben schenkt, welcher sich zitieren lässt mit den Worten Neue Medikamente haben zu mehr als der Hälfte unseres Umsatzes beigetragen und alle Regionen sind ermutigend gewachsen. Für das Gesamtjahr 2021 gibt ähm. AstraZeneca deshalb eine Erwartung beim Umsatzwachstum heraus von ja, einem niedrigen 10 äh, Prozentbereich und pro Aktie rechnet der Konzern mit einem Ergebnis zwischen 4,75 und 5 US-Dollar. Und da stellt sich natürlich die Frage, ähm, welche Medikamente und Therapieverfahren entwickelt und produziert AstraZeneca eigentlich und warum sind dort die Wachstumsraten so hoch? Und die Forschung von AstraZeneca konzentriert sich vornehmlich auf die Bereiche Atemwege und Immunologie, Herzkreislauf und Stoffwechsel, Krebs, entzündliche Erkrankungen, ziehe da, Infektion und wie bereits ähm, im Vorlauf erwähnt, neurologische Störungen. Und das Unternehmen bietet Medikamente an für Erkrankungen wie Asthma, Herzinfarkt, Brust- und Prostatakrebs, Diabetes und, wie gesagt, für die Behandlung von Depressionen, Schizophrenie und bipolaren Störungen. Ja, was lässt sich letztendlich als Fazit zu der Aktie sagen? Wenn man den Prognosen glaubt, dass es im Jahr 2021 ein Gewinn pro Aktie von 4 bis 5 US-Dollar gibt und man das Ganze ins Verhältnis setzt mit dem derzeitigen Kurs von ca. 88 US-Dollar, dann kommt man auf einen ja, KGV, der erwartbar ist für das Jahr 2021 nach Adam Riese von 16 und das ist ja im Vergleich ähm, zu den KGVs zum Beispiel von Microsoft fair bewertet. Ja, und darüber hinaus schüttet AstraZeneca ja auch noch eine konstante Dividende über die letzten Jahre aus mit jeweils immer 2 US-Dollar 80 Cent pro ähm, Aktie. Und eigentlich, wenn man auch mal, noch mal dazu zählt, dass ja jetzt der Gewinntrend, äh, der Wachstumstrend vom Gewinn pro Aktie wieder richtig stark angestiegen ist, 55 wie gesagt, im Vergleich zum Vorjahresquartal, ähm, dann muss man. Wirklich äh, konstatieren, dass es ja eigentlich keinen wirklichen rationalen Grund gäbe, dort nicht zu investieren. Aber man darf nicht vergessen, es gab auch vor ja, zwei Jahren mal eine Zeit, die nicht so gut lief und äh, AstraZeneca hat immer konstant ihre Dividende ausgezahlt in gleicher Höhe und hat auch keine ähm, Einbußen-Einstriche gemacht, wenn der Gewinn oder der Jahresüberschuss mal nicht gereicht hat, um diesen Betrag auszuzahlen und da hat man halt breitwillig meiner Meinung nach die Schuldenaufnahme in Kauf genommen, ja, das heißt die Eigenkapitalquote ist auch relativ stetig gesunken, um auch einen, schon einen signifikanten äh, Teil und das ist so die Schwäche der Aktie meiner Meinung nach, aber ja, das ist jetzt letztendlich eine Abwägungssache, wie, wie sicher möchte man auch investieren äh, von der ähm, Eigenkapitalquote her, aber ungefähr ein Wert von 25%, 20% ist auch durchaus akzeptabel, nur wenn es halt in den vergangenen fünf Jahren um ein gutes Stück Gesunken ist, dann sollte das auch immer noch ein bisschen ein Warnzeichen sein. Nichtsdestotrotz, ich halte vieles Gutes von der Aktie, aber ich bin mir noch nicht komplett sicher, ob ich dort investieren soll. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das würde mich sehr stark interessieren. Abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, insbesondere wenn. Ja, so schnell wie möglich meinerseits zumindest ein Video nach einem ja, neuen Earning Release einer interessanten Firma kommt und in dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und ciao.